No. Ich töte dich und alle deine Ahnen. Oh, war das der Refrain? Bitte sing noch weiter. Ich töte dich und alle deine Ahnen. Danach sind erstmal deine Kinder dran. Ich möchte dich an dieser Stelle warnen. Dass man mich hier gar nicht leiden kann.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 Ich bin ein Arsch, ein Arsch, ein wunderschöner Arsch, ein Arsch. Wunderschöner Arsch, ein Arsch, wunderschöner Arsch, ein Arsch. Du gehst vorbei und es stinkt penetrant. Im Nachbardorf riecht das so angebrannt. Hast Parkverbot mit Genie unter die Erde, du bist ein ganz fieser, der gern Leute erschreckt. Die Knusperhexe hat die Kinder versteckt, die Backen leuchten rosig, ich glaub, mich küsst ein Barsch, dem Kackelduft zu urteilen, nichts gewaltig nach Arsch. Ich bin Arsch, ein Arsch, ein wunderschöner Arsch, ein Arsch, wunderschöner Arsch. Ein Arsch, ein Arsch. Vermutlich hast du niemals Liebe gekannt, nicht einmal Ingo mal dir an die Wand. Scheinst alles üble sich heranzuziehen, so dass selbst Ninja Omis ängstlich vor dir fliehen Ich bin Arsch, ein Arsch, ein, ein wunderschöner Arsch, ein Arsch, wunderschöner Arsch. Ein wunderschöner Arsch, ein Arsch. Ich bin Arsch, ein Arsch. Ein wunderschöner Arsch, ein Arsch. Wunderschöner Arsch, ein Arsch. Wunderschöner Arsch, ein Arsch. Ein Arsch. Wunderschöner Arsch, ein Arsch, wunderschöner Arsch, ein Arsch, wunderschöner Arsch, ein Arsch. Ich bin ein Arsch, ein Arsch, ein wunderschöner Arsch, ein Arsch, wunderschöner Arsch.